Also mein Name ist Markus Giese. Ich heiße Alisa Dietz. Ich ähm, bin im äh, pre Master an der Makromedia Hochschule. Ich studiere im siebten Semester Sport und Eventmanagement. Ich habe jetzt gerade meinen Bachelor geschrieben oder bin gerade dabei. Nächste Woche ist Abgabe. Also wir ähm, haben während dieser Kooperation immer wieder Treffen gehabt. Und ähm, was da festzuhalten bleibt, ist tatsächlich, dass die einen auf Augenhöhe begegnet sind. Und ähm, dass auch das Feedback ähm, sehr positiv ist, also dass man als Student auch das Gefühl bekommt, ähm, dass die Arbeit wertgeschätzt wird. Nach meiner Präsentation kann ich sagen, dass die Leute, die da saßen, alle wirklich sehr aktiv teilgenommen haben, viele Nachfragen gestellt haben. Und auch, dass es, dass es vielleicht auch Anwendung finden wird, das ist ja für einen auch selbst ein bisschen eine Motivation, wenn man sieht, ähm, die können da wirklich was mit anfangen. Also genau eben dieser Kontakt mit äh, Unternehmen, mit der realen Arbeitswelt, war eben der Grund, warum ich mich äh, für das Studium an, an der FH äh, entschieden habe. Natürlich kommt man mit den Leuten in Kontakt und wenn man einigermaßen gute Arbeit geliefert hat, dann äh, bleibt man mit den Leuten auch in Kontakt und äh, ich glaube, das ist der ganz große Benefit, den man hat, dass man unter Umständen so sichtlich seine gute Arbeit, die man im Studium sowieso abliefern muss, äh, halt eben gleich mal bei diversen Praxispartnern äh, einen Fuß in die Tür kriegt. Das, was ich jetzt gemacht habe, das kann man ja auf ganz viele spezielle Bereiche anwenden. Also im Moment ist es ja mehr bei Social Media. Ähm, also ich denke, die Pharmabranche würde mich interessieren, aber ähm, für andere Gebiete wäre ich auch offen.